Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. An meiner Seite ist immer noch Katharina Bruns von der Kontist Stiftung. Ich bin immer noch Melchior von der Kontist Steuerberatung und wir schauen uns immer noch bestimmte thematische Schwerpunkte an, die in der Bundestagswahl für Selbstständige interessant sind oder interessant sein sollten oder vielleicht für dich auch als Zuschauer, wenn du selbstständig bist. Ähm Vielleicht Themenbereiche sind, die du jetzt nicht in der Mainstream-Presse analysiert genauer angeschaut bekommst. Und deswegen machen wir eine Videoreihe, wo wir zugegebenermaßen natürlich nicht in der Tiefe drauf eingehen, sondern erstmal einen groben Überblick geben. Alle weiteren Informationen findest du dann immer unter dem Video verlinkt. Und in diesem Video wollen wir uns das ganze Thema Krankenversicherung ein bisschen genauer anschauen. Ich weiß, dass in der Krankenversicherung vor anderthalb, zweieinhalb Jahren, also gerade... 2019. 2019 Ach, 2021, ah, das ist, ist schon das kommt ja gar nicht so lange her, aber da hat sich 2019 gerade erst was getan. Ähm, wie ist denn gerade der Stand mit Krankenversicherungen und Selbstständigen? Wie sind Selbstständige Krankenversicherer Genau, also es gibt ja in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht. Das heißt, Selbstständige haben eigentlich ähm, die Wahlfreiheit zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung ja. in der Regel. Ähm, viele sind natürlich auch gesetzlich äh, krankenversichert und das war für Selbstständige wie bei allen gesetzlichen Angeboten nicht immer ganz einfach. Du hast gerade aber schon angesprochen, ab 2019 wurden da nach jahrelangem äh, Arbeiten und, und Druck der Verbände endlich die, die Mindestbemessungsgrenze auf die Hälfte reduziert. Also da, da ging es äh, nach einem fiktiven Einkommen. Tut es auch immer noch, aber das sehr hoch an, angesetzt war. Was äh, bedeutet, dass Selbstständige sehr hohe Beiträge bezahlt haben, auch wenn sie dieses Einkommen gar nicht erreicht haben. Was natürlich besonders für Leute, die anfangen oder ähm, sich gerade so in der Selbstständigkeit herausarbeiten, dann massiv die Selbstständigkeit erschwert hat. In dann, welcher Höhe war es um ganz grob? Über 2000 Euro war es davor, jetzt ist es eben um die Hälfte reduziert, liegt bei 1000 und ein paar Zerquetschen. Ähm Deswegen für, für alle. Die, die vielleicht auch selbstständig sind und sie fragen, was ist denn das? Das wäre, als wenn du einen Angestelltenjob hast und immer so Krankenversicherung zahlen würdest, als würdest du diese 2000 plus genau, verdienen, auch wenn du viel weniger Einkommen, verdienst. Genau, es, ist, es, ist, es wird ein fiktives Einkommen äh, vorausgesetzt, eben um diese Mindestbemessungsgrenze. Ja. Ähm, ja. festzulegen und darauf werden die Beiträge bezahlt und dann eben einkommensabhängig. Aber ähm, es ist eben nicht konsequent einkommensabhängig äh, und das ist auch etwas, wo äh, die Parteien äh, sich unterschiedlich positionieren. Zum Beispiel die FDP ist dafür, dass das wie bei Angestellten auch die Geringfügigkeitsgrenze, also 450 Euro, reduziert wird, was eben ja. fair wäre und äh, eine Gleichstellung in dem, in dem Sinne wäre, ähm, andere gehen da nicht mit. Also diese Änderung wurde ja eigentlich in der großen Koalition umgesetzt äh, und da, da wurde ja eben auch mit, mit Begründungen ähm, das nicht auf die Geringfügigkeitsgrenze reduziert. Also das ist ein Punkt, den wir auch als Verbände, auch der VGSD und wir im Verbändebündnis BRGSV äh, auf dem Schirm haben und ähm, das ist sozusagen auch äh, bei der FDP taucht das wieder auf. Ähm, und deswegen da, da die Unfair ist es eigentlich, wie du gesagt hast, ein Angestellter zahlt, wenn er 500 Euro verdient, zahlt Krankenversicherung auf Basis von 500 Euro und ein Selbstständiger, wenn er 500 Euro verdient, zahlt Krankenversicherung auf einer Basis von 1000 Euro irgendwas. Ähm, genau und da, da hat sich jetzt 2019 wirklich erheblich was getan, da kann man froh ja. sein, aber trotzdem ist es noch nicht konsequent reduziert und ähm, gibt es also noch was zu machen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich die private Krankenversicherung, da muss halt jeder selber schauen, äh, ne, was für einen das Richtige ist, aber auch dort steigen natürlich die Beiträge, was man aber weiß, wenn man sich dort ist. Ja, zumindest wissen sollte. Richtig. Und ähm, gibt es denn da andere Konzepte? Deswegen, wie gesagt, okay, ja, die Beitrags- und Messungsgrenze ergibt ehrlicherweise keinen Sinn, da Unterschiede zu machen ähm, zwischen Selbstständigkeit und Angestellt. Gibt es denn andere Konzepte und Ideen, wie man das machen soll und kann in Zukunft? Ja, natürlich. Also es ist so, dass ähm, es Parteien gibt, die sind für eine Einheitsversicherung. Also für einen, also die wollen ja. den Wettbewerb zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung gerne auflösen perspektivisch. Äh, die Grünen und die SPD zum Beispiel wünschen sich sowas wie äh, Bürger, Bürgerinnenversicherung. Ähm, und das kommt dann so so einem so einer ähm, Einheitsversicherung im Prinzip gleich, wo im Aller einbezahlen, egal was für ein äh, formalen ja. äh, Status sie haben oder was für, ein, ähm, für eine Erwerbstätigkeit sozusagen auch Angestellte oder Selbstständige Beamte und so weiter ähm, und dann gibt es noch Unterschiede hinsichtlich ähm, der Dualität also, ähm, weil ich das richtig verstanden habe, würden die Grünen die private Krankenkasse noch zulassen. Aber bei der SPD sieht es so aus, dass es dann nur Bestandsschutz gibt für die, die jetzt privat versichert sind. Aber es, man kann dann nicht mehr neu in die private eintreten, also perspektivisch würde das ja. sozusagen auslaufen. Das ist aber alles Zukunftsmusik. Ne? Ist wahrscheinlich auch ein sehr langfristiges Programm. Absolut. Das, Vorgang, geht, oder? das, das wissen <lacht> auch alle, sagen auch alle. Das geht irgendwie nicht von heute auf morgen, ist auch nicht das Ziel, sondern das ist wie eine Vision, die man ja. eben hat, wie könnte man die Krankenversicherung solidarisch anders ja. nochmal aufstellen und so weiter. Und auch da, je liberaler die Partei, also die FDP und dann ähm, äh, auch die CDU und CSU oder die Union, sagen, ähm, nein, wir lehnen das ab. Wir wollen nicht eine äh, große Kasse, ja. sondern wir wollen äh, stehen immer generell eher äh, für Wahlfreiheit und auch für den Wettbewerb und so weiter. Da lohnt es sich mal genau anzuschauen, was die Parteien sich dazu überlegt haben. Vielen Dank für den Einblick dazu. Wie gesagt, da ist ja schon vor kurzem erst, also politisch gesehen vor kurzem gerade erst was passiert. Ist deswegen nicht so ganz auf der Top-Agenda für diesen Bundestagswahlkampf, aber gerade für die langfristige Perspektive doch ganz interessant und spannend, sich damit zu beschäftigen, um sich auch selbst Gedanken zu machen, was vielleicht für dich das interessante und bessere Modell ist, was du haben wollen würdest, um danach darauf aufbauend, deine Wahl zu treffen, wen du denn wählst. Für uns an dieser Stelle vielen Dank, dass du das Video bis hierhin geschaut hast. Wir haben natürlich eine ganze Reihe dieser Videos gemacht. Du findest alle einmal unten in der Beschreibung verlinkt und findest aber auch hier das nächste Video über die Arbeitslosenversicherung.